Das Vertrauen mir doch endlich nicht dazu beiträgt, Vertrauen aufzubauen, ist, glaube ich, jedem klar. Hier ein Tipp, wie Sie auf Ideen kommen könnten, wie es in Ihrer Beziehung klappen könnte. Überlegen Sie Folgendes. Aus welcher Perspektive sieht mein Partner die Verletzung, die sein Vertrauen in mich gestört hat? Da man jede Situation aus Perspektiven betrachten kann, wechseln Sie Ihre zu der des Partners. Nicht missverstehen, es geht nicht darum, dem Partner Recht zu geben. Auch Ihre Perspektive hat eine Rechtfertigung. Aber für einen Moment die des Partners einzunehmen, zeigt Ihnen eher einen Weg, was Ihr Partner braucht, als nur auf Ihre Rechtfertigung zu beharren. Auch heißt das nicht, dass Sie alles tun müssen, was sich Ihr Partner wünscht. Nur ist es nicht besser, zumindest zu wissen, was für Ihren Partner gut wäre, aber Sie dazu nicht bereit sind, als nicht zu wissen, was er braucht.